Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst, liebe Schwestern und Brüder in der Verehrung der allerseligsten Jungfrau Maria. Gegrüßet seist du, Maria. Hilf, Maria, es ist Zeit. Steh uns bei, liebe Gottesmutter. So selbstverständlich. Beten wir es immer wieder? Und ein Fest wie das heutige ist aber gut geeignet, sich einmal Gedanken zu machen, welche eine gewaltig große Gnadegabe uns geschenkt ist, dass wir in solcher Weise mit der Mutter unseres Herrn, mit unserer Mutter, mit der Mutter der Kirche Kontakt haben können. Sie hat doch nie Deutsch gelernt. Hat sie denn die Innensicht dass man sogar ohne Worte zu formulieren mit ihr in Kontakt treten kann. Wir merken sofort, liebe Schwestern und Brüder, dass diese Wahrheit, die wir vollziehen, eine ganz besondere Bedeutung und Hintergründigkeit hat. Es geht nämlich darum, dass wir im Glaubensbekenntnis sagen können, wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen, an die Communio Sanctorum. Das sagt sich so leicht, aber gerade das Zweite Vatikanische Konzil hat wohl an dieser Stelle einmalig drei vorhergehende Konzilien zitiert, wenn es kundtat in der Kirchenkonstitution. den ehrwürdigen Glauben unserer Vorfahren an die lebendige Gemeinschaft der Heiligen, die in der himmlischen Herrlichkeit sind oder an die, die noch nach dem Himmel, zum Himmel gereinigt werden, übernimmt diese heilige Synode mit großer Ehrfurcht und legt, die Beschlüsse des Zweiten Konzils von Nicäa, Kon der Konzilien von Florenz und von Trient wiederum vor. Warum? Weil es eben gerade auch in unserer Zeit diese Regierung dieser Wahrheit gibt. Und da wir gerade wie kurze Zeit vor dem Jahrhundert Gedächtnis der Reformation stehen, müssen wir uns schon klar machen, dass diese Glaubenswahrheit leider ein Hindernis ist zwischen dem, was wir die Konfessionen nennen. Denn all das, was nach dem Tod passiert, das wird ja von Nicht-Katholiken oft sehr bezweifelt. Was wird denn gesagt? Es wird eben gesagt, dass der Tod keine Grenze ist im Kontakt zwischen irdischen, gläubigen und himmlischen und auch mit denen, die noch am Läuterungsort sind. Es besteht eine innere Gemeinschaft in Christus, der ja gesagt hat, wenn einer gestorben ist und an mich geglaubt hat, dann ist er gar nicht tot. Dann lebt er weiter. Und das wird uns nun als großartige Möglichkeit eröffnet, dass wir mit denen, die uns vorangegangen sind, mit denen, die bereits das Ziel des Lebens erreicht haben, in diesem lebendigen Kontakt stehen können, weil sie teilhaben an der Gegenwart, die Christus versprochen hat. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und er wird ja wiederkommen in der Herrlichkeit der Heiligen, begleitet von dieser großen Schar derer, die wir immer wieder in den Blick nehmen dürfen und immer wieder bei jeder Eucharistiefeier in den Blick nehmen müssen. Die Heiligen, an deren Spitze in besonderem Geschenk an uns die Mutter des Herrn ist die uns der Herr vom Kreuz herab als unsere Mutter anvertraut hat. Dieses große Gnadengeschenk besteht also darin, dass wir Marienverehrer sein können. Verehrer aber nicht nur so, dass wir sie anrufen, sondern dass wir in Kontakt mit ihr stehen können. Sie ist ja die einzige Heilige, über deren irdisches Leben im Gottverhältnis, da Herr uns voll in, Blick, in den Blick genommen hat und uns ins Vertrauen gezogen hat. Ins Vertrauen, dass wir vom ersten Augenblick des Daseins dieser erwählten Gottesmutter bis hin zur Verlendung, dass sie mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde, wirklich wissen dürfen, sie war ohne Sünde. Das heißt, wir wissen das Intimste, was ein, Mensch, ein Menschen kennzeichnet, nämlich sein Gottverhältnis, da wissen wir drüber Bescheid. Nicht natürlich, um Neugierde zu befriedigen, aber um dieses lebendige Verhältnis noch ganz tief gründen zu können. Deshalb beträchtigt uns der Heilige Geist, der diese Worte ja hat aufzeichnen lassen, dass wir sie mit den Worten des Engels begrüßen dürfen. Gegrüßet seist du, Maria, liebe Schwestern und Brüder. Und wie bei allem, was unseren Glauben betrifft, so geht es darum, dass wir staunen können, dass wir das nicht für selbstverständlich halten, so etwas wissen zu dürfen, so etwas verwirklichen zu können, diese innere Gemeinschaft mit der Mutter des Herrn. Und das Staunen, dabei darf es nicht bloß bleiben, muss immer übergehen in die Danksagung, in die Eucharistia, die uns Christen ja entscheidend prägen soll und die jeden Gottesdienst im tiefsten, hier im tiefsten Geheimnis umrahmt, das Vermächtnis des Herrn Wahrhaft würdig und recht ist es, dir immer und überall Dank zu sagen. Heute und hier für die Gemeinschaft der Heiligen. Heute und hier für die Gemeinschaft mit unserer Mutter, der allerseligsten Jungfrau Maria, die wir hier als die schwarze Mutter Gottes der Kupfergasse verehren dürfen. Sie ist auch bei dieser Feier, wie bei jeder Eucharistiefeier, Dabei. Amen. Amen.